Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Testobios. Ähm, wir können jetzt in regelmäßigen Abständen den Held und den Endgegner. Deutschland. Das heißt, aus allen möglichen Richtungen, dass es egal ob es jetzt Politik, Wirtschaft, Bildung, Gastronomie etc., Da, die können von überall kommen. Ja. Jens macht den Helden. Das Monat. Ich mache diesmal den Helden und Rico macht den Endgegner und dann tauschen wir das nächste Mal. Genau. Dann gucken, wenn es gut ankommt, dann machen wir das öfter als äh, einmal im Monat. Fangen wir erstmal mit dem Endgegner an und dann mit dem Helden? Erst was negatives, dann was ja. Gut. Also die Auswahl, die, die fiel mir schon recht schwer. Was täglich machen die irgendeinen Blödsinn? Robert Habeck. Jeder müsste ihn kennen, der äh, war vorher äh, Vorsitzender der Grünen, Bundesvorsitzender mit äh, Annalena Herbock. Seit äh, Dezember 2021 ja, letzten Jahres ist er ähm, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Manche sagen auch Minister für Energie. Stellvertretender Kanzler. Stellvertretender Kanzler, genau. Äh, der hat sich jetzt natürlich was geleistet. Das ist ja 22. Dritte gewesen, glaube ich. Jedenfalls wurde darüber berichtet, dass er in Katar war und hat natürlich um Gas gebeten, äh, weil wir das Gas aus Russland nicht wollen, wegen die ganzen Sanktionen. Und interessant finde ich dabei, dass wir äh, Russland, beziehungsweise das nicht nur so viel, sondern die Politik äh, kritisiert natürlich Russland gegen den Krieg und so weiter. Ich meine, Krieg ist immer scheiße, das ist keine Frage. Äh, und. Äh, wir gehen dann natürlich nach Katar, die äh, ja, sowas von undemokratisch sind. Also im Prinzip alles, was äh, Habeck vertreten will, äh, macht er durch diesen Glückling, den er gemacht hat, natürlich alles zunichte. Denn Katar ist weder äh, menschenfreundlich noch sonst was. Äh, Katar ist eine Monarchie, äh, menschenverachtend, keine Frage, wenn man, wenn man das mal gelesen hat oder auch man gesehen hat. Äh, wie die dann mit den Gastarbeiter, mit Arbeiter generell umgehen und dass sie auch die Scharia als im Prinzip Gesetz da haben. Also, das ist schon echt harter Tobak und die Quellenangaben äh, unter der Beschreibung. Genau, alles hier ja. unter dem Video in der Beschreibung. Genau. So unglaubliche Doppelmoral, was da abgeht. Und dann auch noch äh, sich zu verneigen vor solchen Leuten, das geht natürlich auch nicht. Ja. Genau. <lacht> Guckt euch das an, lest euch das durch, bildet euch eure Meinung. Äh? Und äh, ja, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, auf wen wir dann äh, eher so mal gucken sollen für den nächsten Monat. Genau. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Wieder heißt, wer ist die größte <lacht> <Deutschlands>. <lacht> Genau. Haut <lacht> rein. The simness.